Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und jetzt kommt noch ein Tipp, wie Sie die Stärken in Ihrer Beziehung im Blick behalten können. Stellen Sie sich vor, jemand würde vorschlagen, dass Paare durch ein Zufallsverfahren zusammengeführt werden. Also dass weder das Paar, die Eltern noch ein Algorithmus entscheidet, wer sich mit wem zusammentun soll. sondern ein Los. Dazu würden sich nur sehr wenige experimentierfreudige Teilnehmer bereit erklären. Menschen im Allgemeinen sind davon überzeugt, dass es eine gute und eine schlechte Partnerwahl gibt. Die Meinungen unterscheiden sich nur dadurch, welches der optimale Weg ist, den richtigen Partner oder Partnerin zu finden. In manchen Kulturen lässt man das Herz entscheiden und in anderen meint man, die Vernunft ist der beste Kompass. Entweder ist man davon überzeugt, dass der optimale Partner der ist, bei dem das Herz am höchsten schlägt, oder man traut nur einer rationalen Entscheidung, welche äußeren Faktoren am besten zusammenpassen. Auch wenn in manchen Kulturen eine der vielen möglichen Mischungen der beiden Wege äh, gewählt wird, bleibt diese Überzeugung gleich. Es gibt eine richtige oder falsche Partnerwahl und deshalb darf man es nicht dem Zufall überlassen. Aber wie sieht es praktisch aus? Egal, mit welcher Methode die richtige Passung entschieden wird, in jedem Fall besteht die mögliche Auswahl an Partnern in einem Zufall. Ja, die Anzahl der potenziellen Zufallspartner kann größer oder kleiner sein. Wenn jemand in früheren Zeiten in einem kleinen Bergdorf geboren wurde oder der Spross einer Königsfamilie war, hatte der oder die Betroffene nur eine kleine Auswahlsgruppe zur Verfügung. Jemand der heute einen Partner über eine Internetpartnerbörse sucht, greift sich jemand aus einem sehr viel größeren Pool an möglichen Kandidaten heraus. Aber natürlich ist es auch hier Zufall, welche Internetseite jemand wählt, in welcher Zeit er auf die Suche geht etc. Auch wenn man seinen Lebenspartner in der Disco oder am Arbeitsplatz gefunden hat, war es Zufall, wer gerade an dem Abend in der Nähe getanzt hat oder einen Job in der gleichen Firma angenommen hat. Man wählt also immer aus einer kleineren oder größeren Zufallsgruppe seinen Partner fürs Leben. Jetzt meine Frage. Nehmen wir an, man würde eine Untersuchung unternehmen, wie sich Beziehungszufriedenheit zur Auswahlgröße der potenziellen Partner verhält. Also man würde nicht unterscheiden, welche der verschiedenen Partnerwahlmethoden zur Beziehung geführt hatten, sondern nur, wie groß der Pool der möglichen Kandidaten war. Paare die sich verliebt hatten und dann den Bund fürs Leben geschlossen haben und Paare, die durch die Eltern zusammengeführt wurden, würden in der gleichen Gruppe landen, wenn die Anzahl der potenziellen Kandidaten gleich war. Wie würde die Kurve am Ende aussehen? Würde mit der Größe der Auswahl auch die Beziehungszufriedenheit steigen? Würde sie vielleicht sogar fallen? Oder? Würde sie eine gerade Linie zeigen? Das ist zeigen, dass es also keinen Zusammenhang zwischen den Faktoren Beziehungszufriedenheit und Anzahl der möglichen Partnerkandidaten gibt. Nach meiner jahrelangen Erfahrung mit Paaren bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass das Resultat des Gedankenexperiments keinen Schluss zulässt, dass eine größere Auswahl auch zu mehr Zufriedenheit führen würde ob die Verfügung bestehender Zufallsmenge größer oder kleiner ist, keinen Unterschied in der späteren Beziehungszufriedenheit ergibt. Heißt das, ich finde man sollte seinen Partner einfach würfeln? Nein, das meine ich nicht. Ich finde man sollte sich diese Frage stellen, bevor man sich auf ewig bindet. Egal wie groß die Auswahl ist, mit wem bin ich am ehesten bereit, mich für die Beziehung einzusetzen. In anderen Worten, nicht die Auswahl ist ausschlaggebend, sondern ob ich bereit bin, meine Auswahl zur richtigen Auswahl zu machen. Dafür habe ich ein Hilfsmittel, das ich das Einwander eins der Liebe nenne und sie auf couplecoaching.de entdecken können. Gerne höre ich von Ihnen in den Kommentaren, wenn Sie anderer Meinung sind. Und natürlich auch, wenn Sie mir zustimmen.